Top 7 Fehler beim Aktienkauf. Fehler Nummer 1 ist zu glauben, dass nur die teuren Aktien hohen Rendite bringen können. Fehler Nummer 2 ist mit einer einzigen Investmentsumme einzusteigen, ohne sie richtig aufzuteilen. Fehler Nummer 3 ist viel zu teuer in eine Aktie einzusteigen. Ich muss vorweg sagen, dass diese Aktie mir trotzdem 109% Rendite gebracht hat, aber wo die Fehler in drin gelegen haben in dem investitionsprozess das möchte ich dir ganz genau veranschaulichen hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen video die weiteren fehler werde ich dir gleich in dem video vorstellen und bespreche im einzelnen über die fehler und vor allem wie man sie vermeiden kann ich investiere seit drei jahren in aktien an der börse und habe in den letzten acht Monaten über 502% Rendite mit meinem Aktienportfolio gemacht. Und anhand von einer Aktie zeige ich dir aus meiner Erfahrung, wie man nicht investieren sollte, damit du nicht denselben Fehler begehst, den ich begonnen habe. Fehler Nummer 1 ist Irrglaube, dass nur die teuren Aktien gut performen können. Ich habe eine Aktie für 3,50 eingekauft, das war eine Goldaktie von Kinross. Und ich habe sie über 8 Euro pro Aktie verkauft. Kannst du nachrechnen, wie viel Rendite ich pro Aktie eingefahren habe. Ich habe auch eine Tesla-Aktie für 400 Euro eingekauft, als Tesla gesplittet hat und habe sie bei 750 Euro verkauft. Und dann habe ich entsprechend 350 Euro Gewinn gemacht. Fehler Nummer 2 mit einer Summe in eine Aktie zu investieren. Wenn man keine Erfahrungswerte hat, macht man tatsächlich so, jetzt habe ich aber 500 Euro und dann gehe ich mit der ganzen Summe rein. Nein, das ist nicht richtig. Dann, wenn die Aktie nochmal rutscht und nochmal rutscht und nochmal rutscht auf einen bestimmten Prozentsatz, dann könnte ich noch nachkaufen, nachkaufen, nachkaufen und damit wird die Aktie günstiger. Fehler Nummer 3, zu teuer einzukaufen. Es wird sehr viel erzählt, dass die Aktienkurse immer steigen. Und letztendlich auf der langfristigen Strategie-Leiste sieht man die Anstiege. Mein Weg ist aber kurzfristige Aktienstrategie. Ich gehe immer günstig rein und steige immer, wenn der Preis sehr hoch ist, wieder aus. Und dann tue ich das mehrmals. Je nachdem, wie hoch meine Rendite erreicht worden ist. Nicht sofort. Generell dauert das 52 Wochen, also schon ein Jahr, bis der Aktienwert sich ganz gut erholt und gestiegen ist. Geduld muss man aufbringen. Also so kurzfristig ist es relativ. Längerfristig 4 bis 5 Jahre, so sagt man. Manche sagen es auch. acht. Also, wenn die Aktie im Kurs fällt, dann muss sie auf einen bestimmten Prozentsatz fallen. Dann steige ich mit einer Summe ein. Ich kaufe sie nach und verringere meinen Einstiegspreis. Und das kann zu bestimmten Zeiten an der Börse bis zu fünf bis sieben Mal stufenweise nach unten gehen. Deshalb niemals mit einer Summe sofort einkaufen in eine Aktie. Er sei es, heißt, es ist wie jetzt. Die Kurse sind zum Teil bis zum 70 Prozent gefallen. Und da kann man ordentliche Summe für sehr geringen Preis bei Aktienwert auch einkaufen. Fehler Nummer vier, nicht über die Aktie zu wissen. Nichts recherchiert haben, sondern auf einen Trendzug draufzuspringen, auf einen Hype und investieren, wie der Rest investiert. Ich weiß nicht, wie der Rest tickt. Ich kenne nur mich selbst, ich kenne meine Ängste und ich kenne meine Grenzen. Und so gehe ich mit Recherche in eine Aktien vor. Und da schließt auch der weitere Punkt dazu, der Fehler Nummer 5. Wenn ich die Aktie nicht kenne, also sprich, wenn ich das Unternehmen nicht kenne, das dahinter steckt, was produziert Unternehmen? Wann ist sein saisonaler Verkauf am besten? Wann ist der am schlechtesten? Mit welchen Risiken und Schwierigkeiten hat das Unternehmen zu kämpfen? Ähm, ist das ein Halbleiterunternehmen und auf dem Markt seit zwei Jahren haben wir Schwierigkeiten, in den Lieferketten für Halbleitermaterial nachzuliefern, Dann weiß ich, dass die Aktie das Unternehmen dahinter die Aktie hat schlechten Kurs oder niedrigen Kurs. Es geht ziemlich langsam. Das Unternehmen dahinter kämpft mit den marktwirtschaftlichen Situationen. Also weiß ich, dass ich meine Füße stillhalten sollte und abwarten. Das meine ich mit dem Verstehen von dem Aktienwert, mit dem Verstehen von dem Unternehmen. Die Unternehmen machen etwas wunderbar. Sie kümmern sich um die ganzen Prozesse und ich als Aktionär komme ich mit meinem Geld, lasse ich das Geld arbeiten und nach einem zufriedenen Kursverlauf steige ich wieder aus dem Unternehmen aus. Fehler Nummer 6 Ohne Strategie in eine Aktie einzukaufen. Ich muss doch wissen ganz genau, wie viel Geld möchte ich investieren? zu welchen Zeitpunkt möchte ich einsteigen? Also sprich, beim welchen Preis möchte ich in eine Aktie einsteigen? Und was ist mein Ziel? Wann steige ich wieder aus? Und diese alle Punkte sind in meine Strategie enthalten. Ich notiere mir das in meinem Investmentjournal und halte das fest. Denn es gibt ganz viel Leben dazwischen und Ereignisse und auch an der Börse gibt es Ereignisse, die einen ziemlich verunsichern können, wenn man nicht vorbereitet ist, wenn man die Strategie nicht festgelegt hat. Und die Volatilität geht manchmal ziemlich unter die Haut. Wobei äh, nach einer Weile, wenn man versteht, dass Emotionalität eine, ein falscher Ratgeber an der Börse, stellt man das einfach nur weg. Ich halte mich ganz stur nach meiner Strategie und sobald ich die Ziele erreicht habe, steige ich wieder aus der Aktie aus. Und der Fehler Nummer 7, die wichtigsten Risiken beim Investieren in Aktien nicht zu kennen. Dazu habe ich ein Video gemacht und habe sie ganz genau erklärt nach der Auflistung. Jetzt möchte ich meinen Bildschirm mit dir teilen und dir eine fehlerhafte Investition aufzuzeigen, damit du diese Fehler nicht mehr machen musst. Ich muss vorweg sagen, dass diese aktie mir trotzdem 109 rendite gebracht hat aber wo die fehler innen drin gelegen haben in den investitionsprozess das möchte ich dir ganz genau veranschaulichen so aus den früheren videos kennst du bestimmt schon mein trading view ich habe das in den schwarzen hintergrund eingestellt und zeige ich dir eine aktie es handelt sich hier um die Synco energy eine kanadische Energieaktie. Wie investiert man, wenn man sich nicht auskennt? Ich habe begonnen vor drei Jahren damit, dass ich mich umgeschaut habe, wie investieren die Gurus, so wie Warren Buffett oder ein paar anderen. Und äh, von ihm hatte ich die Idee, in diese Aktie zu investieren. Ich weiß es nicht, ob der schon raus ist, der Aktie ist wie ich oder immer noch, aber der investiert in Unternehmen mit einem Wachstumspotenzial. Also habe ich mir diese Aktie auch zugelegt. Und wenn man die Kurse dieser Aktie betrachtet, und ich gehe auf die, ähm, zurück auf die Vergangenheit, dann ist sie gestiegen hier mit 1 Dollar, 1 Euro ist das, 1,14, und den Peak hatte sie hier im März 2008. Und wenn man in den 5 jahres schaut, dann war es 2018, 30. Juli, und dann kam der Crash in Corona-Zeit, in Pandemie und sorgte dafür, dass diese Aktie in Wert gesunken ist und zwar, wie du es sie hier siehst, auf 9 Euro pro Aktie. Zu Beginn der Pandemie war ich noch ein Anfänger im Anlegen und ich habe diese Aktie ein wenig später nach meinen Recherchen gefunden. Nämlich erst im November 20 macht aber nichts. Nach der kurzen äh, Erholungsrally hat die Aktie wieder einen Kurs verloren und befand sich hier wie im März, im November 2020. Wir befinden uns jetzt im Oktober 22. Ähm, es gibt so gewisse Zyklen in der Börse, die ähm, darauf hinweisen, dass zu dem Zeitpunkt auch ganz gut in Aktien einzusteigen. Also auch jetzt wäre einfach darauf hinzuweisen. So, und jetzt... Ich habe nachgebildet mein Prozess. Jetzt muss ich das ein bisschen vergrößern, um dir zu zeigen und erzählen, wie das alles war. Also, wie gesagt, am 30.10. befand sich die Aktie, sie ist ja hier so ein bisschen überdeckt, ich versuche es mal zu vergrößern und zu zeigen war die Aktie bei 9,701 also 70 im Preis. Und siehst du, sie kostet nur 9,70 Euro, das ist die Aussage, dass man nur in teure Aktien einkaufen kann, ähm, stimmt diese Aktie habe ich tatsächlich ein als einzelnes Stück gekauft. Zum Teil aus Unsicherheit und zum Teil, ich hatte zu Anfang wirklich ganz, ganz wenig Geld. Ich begann mit 100 Euro. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon einige hunderte Euro angelegt. Im ersten Jahr kam ich dann auf 4.500, weil ich eine Versicherung verkauft habe. Das erzähle ich schon in, anderes, in anderen Videos. Und äh, mit dieser Aktie bin ich gestiegen, tatsächlich mit einem einzelnen Stück. Und schon am 6.11 bekam ich dann noch einen Zehner drauf und, kaufe ich die, äh, und, und kaufte zwei Stück, also zwei Aktien. Hier die erste, da ist die zweite Aktie, äh, äh, noch zwei. Also drei Stück habe ich gekauft. So, dann äh, die Aktie stieg und fiel nicht und ich kaufte am 16. Dezember drei Stück zum Preis von 14,94 ja, und dann hatte ich schon bereits sechs Aktien im Portfolio. Und dann ging es so weiter. Ich versuche das jetzt zu scrollen und ein bisschen zu aufzuschlüsseln. Dann verging noch eine Weile, nämlich Juli 2021. Die Aktie ist gestiegen im Kurs, also du erinnerst dich von 9. Und. Ähm, Auf 17, da kaufte ich nochmal für 17,79 Euro. Ähm, ich schaue gerade in meinen Notizen im Dezember 2020, also dahinter befinden sich eigentlich zwei Schilder. Jetzt muss ich das mal ganz, ganz aufziehen. Da sieht man schon, siehst du, da sind zwei. Ich habe die Aktie an einem Tag gekauft mit ähm, drei Stück, dann habe ich fünf Stück gekauft. Das darfst du auf gar keinen Fall machen, weil bei jedem Kauf viel mehr dann noch ein Euro auch im Kostenfaktor. Ja, da sind so die Fehler und der grundsätzliche grobe Fehler ist hier natürlich, dass der Kurs steigt und ich kaufe die Aktie ein. Das mache ich heute nicht mehr. Ich mache genau umgekehrt. Wenn die Aktie, wenn die Aktie fällt, ist dann steige ich in die Aktie ein und wenn sie nochmal fällt, steige ich ein, wenn sie nochmal fällt und nochmal fällt. So, und nichtsdestotrotz, wenn man betrachtet die Entwicklung der Aktie, hier der erste Einstieg und so weiter, kam ich trotzdem zu einem Durchschnittspreis von 19,90 Euro pro Aktie. Und der Kurs der Aktie hat Aufschwung genommen und die hat sich weiterhin und weiterhin nach oben entwickelt. So, mein Fazit ist hier, das war, die Ziellinie, dass man eine Aktie beim Fallen einkauft und wartet man ab, bis der Kurs sich erholt und dann steigt man aus der Aktie aus. Wie viel habe ich verdient an dieser Aktie? Ich habe Investiert hier bei 9 und ausgestiegen bin ich hier bei knapp 30. Insgesamt habe ich investiert 172,13 Euro, nicht die Welt. Und trotzdem ist es möglich, 109% Rendite zu machen. Und verkauft habe ich für 358,76 Euro an der Stelle. Aber tatsächlich hätte ich noch bis dahin, mitziehen können. Das weißt du aber alles vorher nicht. Denn wenn du dir vorstellst, so, wenn du das nur siehst und von morgen keinen kein Schimmer und keine Ahnung hast, dann hast du auch keine Ahnung, ob der Kurs fällt oder steigen wird. Und als Anfänger liegt man tatsächlich immer mit dieser kleinen Angst, was ist, wenn die Kursen morgen abbrechen, einbrechen und die Gewinne verbrennen. Heute weiß ich anders. Heute nutze ich ganz viele Instrumente, wie man stopplos einsetzt mit Trade Republic App zum Beispiel, um entweder komplett zu verkaufen oder stopplos nachziehen und mit diesem Gewinn mitzugehen. Was ich noch verloren habe, da sind noch 22 zusätzlich gewesen, wenn man hier sieht. Ich hätte noch mehr Geld machen können, aber der hätte hätte Fahrradkette. So ist ein Beispiel wie ich trotz fehlerhaften Investitionsverhalten eine hohen Rendite einkassiert habe, das ist wohl Anfängerglück gewesen. So viel dazu an der Stelle. Auf meinem YouTube-Kanal habe ich alles in Videoform festgehalten. Wie ich mich bei Trade REPUBLIC anmelde und mein Account beim Brokerage mache, ich verlinke dir unter dem Video ein Referral-Link von Trade Republic und das Video dazu, wie man sich bei Trade Republic anmeldet, kostenlos. Also, ich feiere diese App aus dem Grund, weil sie mir nichts kostet und weil Trade Republic App bei Investieren nur 1 Euro pro Transaktion als Fremdbauschale erhebt und sonst keine weiteren Kosten entstehen. Es gibt Haltungskosten, etwas über 20 Euro im Jahr dafür, dass ich dieses, dieses Depot halte, mehr ist das nicht. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass man nicht in einen Haufen Geld den Depothaltern in den Rachen wirft und bei jede Transaktion, ob das Kaufen oder Verkaufen, das zu teuer ist. Es gibt manche Banken, die für jede Transaktion 10 Euro passieren. Also, die lege ich lieber an. Und ich verknüpfe dir, falls du eine Investitionsstrategie ausrechnen möchtest, ein kostenloses Link für TradingView für deine Recherchen. Ich hoffe, dass dieses Video für dich vom hohen Nutzen war. Wenn man in Aktien investiert, es ist ein besonderer Lernprozess, das fortlaufend stattfindet. Ich mache Stories auf Instagram und es dreht sich sehr vieles ähm, um Mindset. Auf meinem Kanal habe ich meinen Investitionsweg und meinen Wachstumsweg als Investoren, Abgebildet. Es gibt Videos, wie Beginn zu investieren und danach folgen, je nach Playlist, die Entwicklungswege, die ich in den letzten drei Jahren gemacht habe und stelle ich einfach jedem zur Verfügung, der lernen möchte. Es gibt keinen Weg, wo man gar keine Fehler macht. Sie sollen nicht zu teuer einem kommen und mir sind bis jetzt auch einige Fehler passiert, woraus ich gelernt habe. Ich danke dir fürs Zuschauen. Schreib mir in die Kommentare und teile das Video mit jemandem, der es brauchen kann. Und ich freue mich auf das nächste Video. Happy Investing. Bis dann im neuen Video.